Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir hier uns noch ein bisschen durch Sektor 7 Sektor 6 durch die Slums von Sektor 6 so durchgekämpft haben. So ein paar Trottel hier verprügelt, die meinen irgendwie äh, zu kompensieren für irgendwas und ja, ähm, wir ja, hm. oh, okay, ja, da ist dieser Moment. <lacht> Aus der Sack erneut zusammen. Aber irgendwie kann man, glaube ich, doch hier zurück und die ja noch mal spielen. Haben die nicht irgendwie was hier im Spiel gesagt? Keine Ahnung, jedenfalls. Egal, wir gehen jetzt mal hier weiter. Ne, guck mal, los ist. Ne spielen wollte ich ein paar Sekunden nach dem letzten Part und. Hier alle. Ja ich habe ich mal kaputt, so. Wollt ihr denn ey Wie kannst du es eigentlich wagen? Auf Stufe gestiegen. Zack. Das fliegt erstmal ein Kilometer weg. zeit des abschieds was ja, ich denke nicht so, ähm, nein ich wollte ähm, mein gott kampfmodifikation so werden mir ja wohl irgendwas leisten können wahrscheinlich ne? materia slot in element attacke magische attacke ich brauche 12 Dreck. <lacht> Ja, und sonst will ich nichts anderes hier gerade. ist ja für eine tech mucke im Hintergrund. Final Fantasy 7. Okay. Soziale Kontakte. abhören ob man das hätte vermasseln, <lacht> wenn man sie hätte hängen lassen können. Ah, hier sind war cool der Spielplatz. Das ist das Tor zu den Slums von Sektor 7 ist verschlossen. Und nun, hm. wie wäre es, wenn wir etwas plaudern? Nein, dafür haben wir keine. Komm schon, hier lang. Dich. Früher habe ich hier manchmal Blumen verkauft, weißt du? Ach ja. Nicht wahr? Ja. Aha. Ist das etwa ein Problem? Mm -mm. Du ähnelst ihm nur. Ähneln? Wem denn? Meiner ersten großen Liebe. Wie hieß er? Können ihn vielleicht. Alles okay? Das war ein komischer Name. Wie hübsch. Deine Augen. Ach so, das sind die Folgen des Marco. Hat jeder Soldat. Ich weiß. Hätte nichts sagen sollen. Lass uns weiter. Oh. Ah. Wir müssen nach vorne blicken. Na gut. Einen Moment. Oh, ich dachte, da konnte man rein. Oh. Äh. Okay. Warum habe ich das gemacht? <lacht> Eine nach Hause? Was wäre denn, wenn nicht? Dann bringe ich dich. Das wäre doch albern. Oh. Ist schon okay. Zurück nehme ich nämlich einfach die sichere Abkürzung. Na. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh also dann willst du los nein kannst dich wohl nicht von mir trennen was genau genau das ist es hier ist eine bank warum kann ich nicht schlechten ja wenn ich ja schon mal bin und nicht Komme ich wieder zurück Ne? Wieso muss man sich denn jetzt in der Wahl treffen? Okay, warum? <lacht> Cloud. Ach, hier ist noch was. kummer oh, Ich dachte, er wäre was richtig geil Wo jetzt so versteckt war. Oh, und sonst ist ja also nichts mehr. Ne? Komm, einmal noch. Ich will noch mal. Ich will noch mal. Ui. schön. Ja, er ist denkt sich nur, was zum Teufel ist los mit der Klaute. Gehst du? Ja, ja. Oh. Ah, darauf habe ich gewartet. Cloud! Oh, Ein Glück! Du hast überlebt! Was machst du hier? Psst. Die Details erkläre ich dir später. Ich will Corneo etwas auf den Zahn fühlen. Geh du zur Bar zurück und melde dich bei Barrett. Aber... Keine Angst, ich komme klar. Wer Ärger macht, kriegt einen Tritt. Also gut. Ja, los! Nichts da! Du musst dir helfen! Ach was, die wird mit den Kerlen da locker fertig. Corneo ist tückisch wie eine Schlange, wie stark deine Freundin auch ist. Er wird sich um sie wickeln und ihren Widerstand einfach brechen. Außerdem fährt sie direkt in sein Nest, da gibt es noch andere Gefahren. Los, Cloud, sie ist dir doch wichtig. Du musst ihr helfen. Oh. Jetzt kommen Na Und schon, ja, ich sehe wieder in unsere Truppe. Keine Zeit zu verlieren. So, haben wir irgendwas übersehen? Ist ein bisschen mehr gelaufen, ohne ich erkunden konnte. Na ja, dann ging es doch relativ schnell hier zu diesem Gebiet wieder wahrscheinlich hocken wir dann wieder so zehn parts in dem gebiet ne? weil da wieder alles können sachen machen müssen ne? so also wie ich das vermute stamp hm, okay Boah, ich will dann konntag sehen in diesem spiel ich bin echt gespannt wie der aussieht Hey, was sich da hinten oder was sehe ich da vorne Na, schon draußen ehrlich Na, eine Kutschfahrt gefällig weißt du vielleicht wo die junge Frau ist die in dieser Kutsche war Ach, ich habe keine Zeit um Frage und Antwort mit euch zu spielen kein Kunde kein Service wir haben noch weniger Zeit das ist drauf anlegen was was ist hier los Seid ihr neu in der Stadt? Macht mir bloß keinen Ärger. Wir suchen die junge Frau, die mit dieser Chukubu-Kutsche gefahren ist. Mhm. Und wollt ihr mir auch verraten, warum ihr diese Frau sucht? Wer wollen sie befreien? Weil er sich total in sie verknallt hat. Darum. Hä? Huh? Na, wenn das kein ernstzunehmender Notfall ist. Allerdings fahren wir verdammt viele Leute durch die Gegend. Hast du gerade gesagt, du willst Kannst sie befreien? Kannst sie mir genauer beschreiben? Genauer? Äh, äh, sie kann ganz schön hart zutreten äh. sie kann ganz schön hart zutreten ich fürchte das hilft nicht weiter du redest doch nicht etwa von tiefer doch genau ich oh er ja. ja, wusste was ich meine das anscheinend noch jemanden schwer erwischt aber ich muss dich leider enttäuschen tiefer wirst du eine ganze weile nicht mehr wiedersehen warum das weil sie was Besonderes hat. Deshalb wurde sie zur Brautschau in Don Corneos Villa eingeladen. Eine Brautschau? So nennt Corneo es, wenn er sich eine neue Gespielin sucht. Und Tifa wird seinen Geschmack sicher voll treffen. Als sein langjähriger Vertrauter kenne ich seine Vorlieben nur zu gut. Du wirst dich darauf einstellen müssen, dass sie die Villa so schnell nicht mehr verlässt. Im schlimmsten ja. Fall... Sogar... Hey. Und wo ist diese Villa, wenn ich fragen darf? Hey, warte mal. Führst du etwa irgendetwas im Schilde? Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Lasst mich da bloß raus. Fort mit euch! Oh je. Und weg ist er. Dann müssen wir uns wohl erst einmal in der Stadt umsehen. Okay. Oder? Ich habe ihn mein Schwert in den Hintern. Dann hört er bestimmt auf mich jetzt will ich zu reden na klingt das nach einer guten idee ja ja zum ersten mal dafür wir ein schokobo sehen in dem spiel ja aber ne? ja war Hier wird gefeiert, geschlemmt, geschickert, ohne nervige Sittenpolizei. Natürlich haben wir auch was für Pärchen im Angebot. Vergnügt euch zu zweit. Oder vergnügt euch getrennt. Oder sucht ihr vielleicht Arbeit? Der Wallmarkt wartet auf euch. Kein Bedarf. Gehen wir. Cloud. Wie war es mit Arbeit? Wir sind für alle Wünsche offen, mein Herr. Ich hätte gern Geld. Oder oh, mein ja. ah, ihr zwei Süßen, wie sieht's aus? Habt ihr schon eine Bleibe für heute Nacht gefunden? Ich hätte da das perfekte Zimmer für euch, Turteltäubchen. Wie viel? Das Was fragst du? <lacht> Bei Interesse helfe ich dir gerne weiter. Ja, irgendwann müssen wir uns noch mal hochheilen, ne? Wir kümmern uns um alle deine Bedürfnisse. Hi, was geht. <lacht> Wir brauchen so Eilung. Nein, Johnny. Hast du ihn gesehen? Ich bin extra gekommen, um ihm sein Lieblingskissen zu bringen. Sonst kriegt er auf seiner Reise ja kein Auge zu. Ein gesunder Geist wächst nur in einem gesunden Körper heran. Und für einen gesunden Körper braucht man mindestens acht Stunden Schlaf, eine harte Matratze und natürlich ein passendes Kissen. <lacht> willkommen eine pause gefällig warum nicht herzlich willkommen nicht mal hat bezahlt cool also geil ich dachte ja passiert irgendwas schmutziges oder in der reaktion von iris ja da kann man irgendwie nichts kaufen hier ist ein piss war eres jetzt kommen wir nicht rein. Oh, da der truhe Ching. hyper. Hier, okay, sie wartet sogar da. Ist schon hier drinne. Okay, und äh. ja alles noch so erkunden? Hey, dafür ist es hier umsonst. Also schwer würde ich mich jetzt hier nicht. Habt ihr euch schon mal die Slams hier angesehen, wenn mir aber viel Schlimmeres vorgestellt. Und dafür, wie es draußen aussieht, sieht es da hier drin noch halbwegs wohl aus. So. Absolute Weltneuheit auf ganzen Karten sind ja so versteckt. Oh ja, warte mal. Ja. Kaputt. Vielleicht kaputt? Ja. Jetzt sollte irgendwie ein Shop sein oder so, und dann, wenn man da gedrückt hat, dann kam so ein MG. Hat gesagt, klaut einfach nur kaputt. Vielleicht kaputt, hm. nope, vorsicht, Kollege. Wie? Ist nichts rausgekommen. Hm. Da muss wohl das Fließband gehakt haben. Absolut genau deswegen ist die MG losgegangen. Oh Gott, ist das hier groß. Äh, das ist ein Shop. Ich glaube, das ist dieser eine Typ wieder, ne? Chatley. Mm -hmm. Und ist ein Waffenshop. Und gehen wir mal da ein, weil da ist der alternative Eingang, ne? wo wir eigentlich reingehen sollten hier ist ein Shop. Hier ist Musik. Hi. Hallo, wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge an. Uh, Honeybee in, oh Gott, komme ich da auch rein? Wie machen sie das in diesem Spiel? <lacht> da war sehr, da war wahrscheinlich die merkwürdigste Stelle in allen Final Fantasy überhaupt. Ich hoffe, es ist genauso wie damals. Aber ich habe so das Gefühl, nein. Das irgendwie gruselig. So, ähm, gucken wir mal hier noch. So, hi, na, Hier ist aber schon mehr los, ne? Merkt man? Hi, na du hübsche, machst du schon immer Jam stehen und das auf mich gewartet? Ja gut, ähm, da lang. Äh, ah, nee. ich sagte weil der Honeybee in stand. warte noch bis die ersten nebenquests hier auftauchen eine alles können meine alles können meine Alleskönner fähigkeiten ja gefragt was werden ist? hey du vogel ist klar was passiert wenn du hier schlapp machst oder selbst wenn du hier krepierst, wird dir keiner helfen die, diese Bauchschmerzen? Oh. Oh. Okay, ich merke es nicht. anhören. hören. Na, gucken wie mal, wie der andere Eingang aussieht. Ne? Komme ich wahrscheinlich nicht durch. Ne? Geht dir mal aus dem Weg. Da ist eine Truhe. ganz schön neugierig dass du dich in diese dunkle seite wollte so mutig bist lasse ich dich noch einmal laufen dann lass mich gefälscht dadurch sonst setzt es eine natürlich wir können uns gegenüber ich werde bestimmt irgendwann vergessen ja einzusammeln. dann rege ich mich auf schlimmste ist wenn man weiß nicht eine truhe irgendwo findet man kommt nicht dahin dann weiß ich vergisst man sie am ende so glaube ich gar nicht das wo ich hin wollte hier ja. materia shop ne? Hi, na na ja der team also ist auf der matratze geschildert, hat genau hast du das schild draußen gesehen bei mir gibt es materia was hast denn du alles was ich schon habe Besten Dank, irgendwie ist aber noch ein größeres Gebiet auf der Karte. Sehe ich gerade richtig gut. Muss das hier ja, keine Ahnung, ja, noch gucken, ob es hier noch was gibt. nicht aber ich will jetzt noch kartengebiet hier erkunden nee, gibt es aber nichts nee. standen die schon vorher muss bestimmt nehmen ist ja uns mäßig sowieso irgendwann hier überall hinrennen ist zum Beispiel eine Truhe, das ist auch schon mal schön und ein Sternanhänger beschützt mich vor Gift, für ne? Vor Wetten? Hm, Schützt einen vom Zustand Gift, ja. Ich das schon auswendig weiß, ne? Aber das ist so so ein Accessoire oder Gegenstände, den was jeden Final Fantasy vorkommen ne? kann ich denn jetzt zurücklaufen. So, da komme ich ganz zurück ne Na gut, wir gehen aber wieder zurück erstmal. Warte mal, jetzt die Aufträge. kommt noch ne. Da war wir das groß da geht auch viel merkwürdiges Zeug ab. Ich werde da ganz bestimmt irgendwie Missionen erledigen müssen, oder? Äh oh Gott, ich erinnere mich gerade, was ich alles machen muss, um da in die Villa reinzukommen. Äh ja, das wird interessant. Das ist eine sache Sachen, die ich unbedingt in Remake mal sehen wollte. Gleich neben Final Fantasy VI, wo man vor einem Zug wegrennt und dem. Währenddessen bekämpft und ein Suplex verpasst. <lacht> in einer Karte. Die sollen Final Fantasy 6 remaken. Dann werde ich sowas von durchdrehen. Ey. So, ich wollte eigentlich mal den Waffenshop shop genau suchen. Der ist da ganz unten. Ne? Na gut, was meinen Ach, dieses Restaurant, ne? Kann man hier Curry essen, wie im Original? Damit hat irgendwie die hp irgendwie und so hoch geilt kann man nicht irgendwie rein machen schwer so da oben das ist nur so nicht ich dachte wir auf karte so hier müssen wir hin liegt auf dem weg so da ist noch irgendwie was Na, was man da hoch gehen genau Hi. Ach nö, jetzt habe ich die gleiche Platte nochmal gekauft. Mö, willst du die haben? Wenn du möchtest, check ich sie dir. Farmboy Die weiß kann dass so sich nicht sein. Zwei Stück brauche ich dann Farmboy. Für wäre der hm, was ist das für ein Thema? Komm, mir ist nicht bekannt vor der Name. Ich habe doch gesagt, du sollst hier nicht aufkreuzen. Ich muss das hier doch bringen. Ich bin hier doch drin. Ich hab dir doch gesagt, du sollst hier nicht Nein, raus aus meiner Küche, raus, raus habe ich gesagt. Fallout ja, 4. Der Roboter. So, hab ich jetzt alles erkundet. Ich habe mich jetzt von oft verirren in diesem Gebiet. Das sage ich jetzt schon mal. So, ich dachte, da liegt jetzt ein toter Typ. <lacht> hey, oh. guck mal, Na, weh, du lässt mich jetzt nicht dadurch. Ja, Sonk Barriere kann nicht schaden. Wie es dir? Ach du Sche alleine der geruch lässt wie ist aus wie eine blitzball spieler von final fantasy 10 letty oder na hieß ist er glaube ich im So, ähm dann gucken wir mal gucken wir mal so hier ist dieser fahrfinder ne? ja ich sehe es doch wie bist du immer an so vielen orten zur gleichen zeit Hallo Cloud. für meine forschung bin ich bereit bis ans ende der welt zu gehen aber ihr fortschritt hängt von dir ab so neu es Ich freue mich über jede unterstützung no. Cloud, ich habe eine neue hypothese und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten. Ja, und ich meine, deine alten hier erledigt. Ich weiß nicht, wie man die eine kriegt. Bericht für eine neue Beschwörermaterie und dann auch noch besiege die Esper, um die Materie zu verfolgen. Ich habe ich in diesem Part nicht mehr. Ich bin ich war schon wieder ein es paar er erledigt mit einer Unterstützung. Kommt ruhig abgeschlossen. Ich konnte wieder neue Materie entwickeln. Man zeigt mal meister der gegenstände die werden von den kampf eingesetzten gegenständen ja warum nicht no, jetzt kostet das 5000 <lacht> beinahe muss versehen sehen so wen haben wir denn schokomoppel <lacht> was wat ähm... lasse erstmal links hier nach dem shop und so so, was habe ich dann für neue sachen oh gott äh, da muss ich echt mal googeln weil ich habe keine ahnung wie ich da ich habe mir halt schon dutzende mal durchgelesen. ich weiß bis heute noch nicht wie ich genau ich das machen muss so, da muss ich erledigen schock phänomen schade mein gegner im shop schon auf 200 prozent ok nagashi okay hat wenn die in den schock zustand versetzt zweimal vision anwenden oh, Jetzt muss ich extra noch mal holen und ausrüsten. Ja, gut. Ähm ich würde nur sagen, wir gucken uns hier noch um ganz schnell. Oh ja. Oh ja, ich weiß genau, deswegen wir ja noch mal irgendwann hingehen müssen. Wir müssen wahrscheinlich erstmal in die Villa eingehen. Ne? Hey, Johnny. Nein, Johnny, mach das nicht. Äh. Johnny, der war gebunden. Okay, ich hoffe, dass wenn ich dir jetzt nicht direkt folge, dass die Mission irgendwie weggeht. Ich jetzt nur zum Waffenladen noch gehen, Ausrüstung und so was alles. Und dann können wir ein paar werden. Dann tun ich den Rest irgendwie beim nächsten Mal. Oh, wir haben auch 30 Minuten, gerade perfekt. Ja, weil markt ok okay. mal Die Teile von walmar Neue Waffe, Hartklinge. Ersatzteilen ist seine Tugend, ist sie. In Die Klinge graviert ein heftiger Schlag mit chance Ende mit Schrecken. Okay, okay, das sieht cool aus. Ja, wunderbar war als andere brauche ich wieder nicht dreck. Ach, das war's. es. Oh Gott, ist das teuer? Äh, Angst Bildungskraft der um zehn Prozent nach jetzt sind das alles so Sachen äh, wie jetzt noch ein bisschen teurer sind. Nee, ich jetzt nicht. Bis zum nächsten mal. Gut, dann kann man noch die Waffe hier ein bisschen hochleveln. Ich würde sagen, im nächsten Part versuchen wir uns dann an diesen Schokomoppel. Und dann gucken wir mal. Habe ich wahrscheinlich werde den ganzen Part für brauchen, ne? so, ich habe jetzt nicht geguckt, äh längere Buffs, magische Attacke, physische Attacke, schock fleder arbeit für ein Ding. Einfach Spezialfähigkeiten im gegen Gegner und Schock zu einer Stand TP. Okay, aber nichts mit irgendwie nichts irgendwie, was meine Materie oder so. Ich meine, das hat drei Dinger, also das war nicht schlecht. Was haben wir hier physische attacke ich glaube das ding ist mehr auf angriff ausgelegt als irgendwas anderes Physische attacke plus magische attacke schaden von normalen an prozent schaden von schwertwirbel schaden von normalen angriff oben 89 Klinge ich glaube, die gab es im Original. Ich meine, macht Sinn. Ne ja, alter, ist sie stark. mal meiner, die Wert von denen an, dann einer meiner wird von dem Teil an. Ja, okay, ein Slot weniger, aber 89 Junge, komm mir oder mal. nur so aus neugier kann ich irgendwas anderes noch reinpacken ja wp 4 wp 6 äh, magische attacke plus 8 8 äh, da ist noch physische attacke plus 16 physische attacke äh, schaden von schwert 5 prozent abwehr äh. Jetzt jemand aus, ich habe lieber die immer geholt, wenn ich überhaupt irgendwas habe. Nee, so, ich muss ja mal sparen bei den ganzen Dingen. Dreck wird ja, äh, rüsten. wir mal die neue Waffe aus. Ich glaube, ich tue dann auch, weiß nicht, schon mal irgendwie. Nein, Materie. Ich tue mich schon mal hier so, wohl mache ich glaube ich auf Screen. Dann tue ich hier ja schon mal die passende Materie reinpacken für den Bosskampf, also Bosskampf in den Schokomoppel und ja, dann gucken wir mal, wie ich mich so anstelle in dem Kampf. da machen wir ja noch ein bisschen weiter, indem wir uns hier noch so ein bisschen umschauen und so. ne ich sage dann jedenfalls Dankeschön für Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Walmarkt. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön für Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Lasst bitte ein Like, ein Abo einen, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.